Hallo liebe Zuschauer, heute möchten wir euch den Stil FSA 86 vorstellen. Das ist ein äh, Akku-betriebener motor äh, Genau, das ist ein Rasentrimmer. Nein, doch! Oh. akku -betrieb. Und wir haben nur das Gerät bestellt, weil Akku hatten wir AP200 von dem vorherigen geht, ein Gerät von HLA 86. Genau. Das ist das ist die Heckenschere gewesen. und Mit diesem Akku werden wir die Motorsense äh, betreiben. Hier wurde auch übrigens empfohlen äh, auf dem Karton zu sehen. ap 200. das äh, wird vom Stiel empfohlen. Ich nehme an, das hat was auch mit dem Gewicht zu tun, so wie auch mit der Leistung. Also es reicht mit dieser Akku 30 Minuten äh, zum Rasen können. Das müsste vollkommen ausreichen. So, wir packen das gemeinsam aus und schauen uns den Inhalt mal an. Zack. Da ist das schöne Teil. Wir haben hier einen verstellbaren Trimmer sei. Der wird in dem das. Auf dem Boden haut, so zack, äh, verlängert sich das. Also, sobald man welche ab sind, muss man einfach mal auf den Boden titschen dann verlängert sich das. Halt. Ja, da ist ein Haltegriff dabei und die sämtlichen Schrauben, um die Schutzhülle dran zu machen. Und ja, das war's an Accessoires. Wir haben noch Aufsätze bestellt, extra Aufsätze. Ja, kannst du mir den geben? Kamera so. Ja, wir haben hier einmal den Polycut 6 2. Das sind dann die Aufsätze für den Polycut 6.2. Ja, das sind wirklich Riesenmesser. Also so sehen die ungefähr aus. Und die wirken sehr, sehr stabil. So, dann haben wir den Durocut 5 2. Ja, das sind äh, das spezielle äh, Seile drin. Die sind sehr robust, sollen sehr robust sein. Wir werden es auf jeden Fall zusammen testen und werden zum Ergebnis kommen, welcher von den Aufsätzen am besten geeignet ist. Ich bin mir sicher, für bestimmte Stellen ist das eine oder andere besser geeignet. Ne? Ich glaube, die hier mit dem äh, Polycard 6.2 sind eher für höhere Gräser sehr gut geeignet. Das hat auch einen Sicherheitsmechanismus, so dass man nicht direkt drauf loslegen kann, sondern man muss erstmal einsichern. Daumen bzw. die Handfläche drauflegen und dann... Das war normal. Da, sind die, äh da ist ja so ein Messer, der die äh, Seile auf die optimale Länge zuschneidet während des Arbeiten. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus. I'm not afraid to Wir probieren einmal den Polycrat 6.2. Ja, bitte nicht. Sieht schon so wieder Ja. Ja, ja. ja. ja.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 Wie er sieht. Äh. Der hat die Sonntasten auseinandergenommen. Ja. ja. ja. ja meine also, der eine Motorsäge inklusive eine äh, Holzsäge macht, der ist mit dem sehr gut bedient. <lacht> fast die Hälfte schon ab. Also die kann ich sehr gut empfehlen. Bei denen ist halt der Vorteil auch. Ne, äh, bei denen könnte man den originalen Autocard, der da drauf ist, der ist, also ich komme mit solchen Dingern bin ich nie klar gekommen, weil der ganze äh, Mechanismus hier mit drücken, rausziehen und so das, ja, klappt nie so gut. Zumindest bei mir hat das nie so richtig gut geklappt. Deshalb äh, gibt es bei dem Polycut 6.2 äh, die Alternative. Man kann die sowohl mit dem Messer, die sind übrigens auch nicht teuer. Äh, bei dem Polycut 6 6 minus 2 äh, ist der Vorteil, man kann ihn auch ohne hier benutzen, indem man das hier einfach reinsteckt. Ja, so, zack. Also man schneidet hier quasi so ein Stück ab und steckt ein Stück da rein. Dann zieht man es stramm und schon hat man... Äh, ich würde euch gerne demonstrieren, wenn ich eine Schere finde. So, halt. ne? Man schneidet so zwei Stücke ab. Macht es hier auch dementsprechend. Und, ungefähr. Ja. Und. so. Man steckt ihn hier rein. Und schon hat man zwei Faden. Das muss. Äh, das kommt erstmal in den Tremmer dran, kann ich euch gleich zeigen. Und dann wird das halt zugeschraubt. Ich zeig's euch mal. So, wie ihr sehen könnt, das ist der äh, druck Bei denen ist es halt sehr simpel. Man, man steckt einen Faden einfach vorne rein. Ja. Und wenn man zieht, ist es fest. Das hat so Zähne. Ja, es ist weiß nicht ob man es sieht ne? es hat so es hakt sich halt fest und ist auch sehr gut den Durocut und den polycut den kann ich absolut empfehlen die sind sehr sehr gut im lieferumfang vom durocut und polycut sind so zwei eisenstäbe dabei die schiebt man halt hier so ein ich hoffe ihr seht das ganze so. So, um das ganze festzuhalten kann man den abschrauben so rausziehen und so. dann kommt vom von dual-cutter euch noch die Trimmergebnisse zeigen und so sieht erstmal der komplette Garten aus, ja, den Steinweg, ja ich hatte erwähnt vorhin, ne, äh, es braucht ein bisschen, ja Hand musste ich erstmal dran gewöhnen, weil es liegt anders in der Hand als wie mein alter Bosch, der war halt kleiner und bei dem konnte man den Winkel einstellen, hier muss man halt das Gerät einfach kippen und dann hat man, äh, gewünschte neigung bei bosch war das so da konnte man den kopf äh, einfach neigen und hier ist das nicht so jedenfalls so sieht das ergebnis aus. <lacht> sehr unprofessionell muss ich sagen ja, da sind wir an manchen stellen sehr tief reingegangen aber ja hier zum beispiel hat das alles ganz gut geklappt ja, bei solchen stellen so wie an ähm, Steinen und Zäune, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man den Bügel aufklappt, weil sonst gehen die Messer auch schneller kaputt. Ja. Äh, hier in meinem Bereich, also habe ich... Ja, hier, ja, alles meins, alles mein. Sieht das Ganze aus. Ja. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So. Natürlich kann ich empfehlen nach, jeder, nach jedem Trim einfach mal hier so mit so einer Drahtbürste oder einer normalen Bürste mal das ganze sauber zu machen, wäre ganz gut. So, also der DuroCut ganz einfach, bei dem wird schon Metallkappe, Edelstahl oder was das ist mitgeliefert, der kommt einfach hier drauf ja. und dann erst kommt der Durocut, der wird draufgeschraubt. So, zack, das war's dann noch. Ja. Das ist der Durocut. Ja, die fand ich übrigens sehr praktisch. Dann kommt noch zu Demonstrationswegen der Polycut, sowohl mit den Seilen als auch mit den Kunststoffmessern zu benutzen. Dazu. Dann muss die Kappe wieder ab, hier geht keine Kappe drauf. Weil das ist bei dem, erfüllt dieser Ring den Zweck und da kommt erstmal das Kunststoffteil dran und dann das hier. Ja. Es ist so, damit man die Messer immer wieder einfacher wechseln kann, braucht man den nicht ganz zuzuschrauben erstmal. Damit man die Messer unten durchschieben kann, so, ja, da kommt zwei dran, einmal hier, einmal da. So. jetzt ja, kann man den auch festmachen. Das war's. So sollte es nicht sein, natürlich ein Faden und ein Messer, entweder zwei Messer oder zwei Faden, also zwei Kunststoffmesser und zwei Faden. Ja. Kann ich euch das Gerät weiterempfehlen? Absolut zu empfehlen. Ja, ich habe es gekauft bei Stiel diesmal. Äh, davor hatte ich den Herr HLA 86 bei Herrenseite nennt sich das bestellt. Den habe ich bei Stiel äh, selber bestellt für 309 Euro. Die Kunststoffmesser, die Aufsätze, den Polycard und Durocard gab es bei Stiel nicht, war ausverkauft. Ich muss das bei Amazon bestellen, aber preistechnisch hat sich da halt nicht wirklich viel getan. Ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und mich würde es freuen, wenn ihr mal einen Daumen äh, da lässt, einen Daumen nach oben, okay. macht, das Video liked, mich würde es freuen, wenn ihr das Video einmal liked, die Glocke aktiviert und mal vielleicht ein Abo da lässt, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Wir werden viele andere Geräte noch vorstellen was haben wir in Zukunft vor, eventuell ein Stil, äh, Akku Rasenmäher, ich habe jetzt einen Benziner, könnte sein, dass ich mal auf einen Akku, stiel oder auch Bosch umsteigen werde, Der Traum wäre natürlich ein Swapman Edwin 2.0, also ja, an dieser Stelle schönen Grüße an Rasenfreak, <lacht> ja. Der stellt das Gerät am besten vor und ich finde die Mehrergebnisse vom äh, Sportman sehr, sehr gut. Jedenfalls ist das erstmal in den Stern geschrieben. Bis dahin werde ich mit meinen neuen, äh, neuen, alten sich mehr versuchen klarzukommen. zu Es hat ja die letzten drei, vier Jahre auch ganz gut geklappt. Ja, so vergiss nicht unten in den Kommentaren zu schreiben, welches ihr am besten fand von den Aufsätzen ob ihr die schon mal getestet habt oder ob ihr vorhabt, die zu testen und für welchen würdet ihr eher tendieren? DuroCut oder PolyCut oder der mitgelieferte AutoCut, wenn ihr damit klarkommt, welche wäre für euch passender? Und schreibt mir auch in den Kommentaren ruhig rein, was wir als nächstes euch vorstellen können. Der DuroCut ist sehr gut und Polycard, die beiden werde ich in Zukunft auf jeden Fall weiter verwenden und ja wenn euch das Video gefallen hat lasst mir ein Like da abonnieren und die Glocke aktivieren ne, es werden weitere solche Videos äh, folgen ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben ob ihr ein Wunschgerät habt den wir testen sollen wir werden weitere Geräte so wie vom Stil, Bosch und so weiter. Wohl möglich auch dann man kommt sehr schlecht an die Geräte dran, muss ich sagen. Aber... Fazit für das Gerät. Ja, hat Power mit dem 200er, rp 200er. Das hier übrigens habe ich selber bezahlt, selbst gekauft. Ja. So. Genau. Mit dem FSA... 86. Also der mitgelieferte AutoCut ist für mich nicht so gebrauchen. Also weil mir auch äh, von vorherigen Erfahrungen mit anderen Rasentrimmern das hat nie gut geklappt. Aber ich muss sagen, DuroCut, äh, das ist der, wo man die äh, Trimfaden einfach äh, rein drückt und da verhakt sich dann von selbst. Das ist äh, sehr praktisch, ja, sehr einfach. Man Schraubt den an den Tremmer dran und sobald die Fäden dann zu kurz sind, ja, zieht man den Rest hier ab und den neuen wieder rein. Das ist einfach geil und einfach gelöst. Und beim äh, Polycut, genau, Polycut, das sind die mit den Aufsätzen hier. Ja, das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ich habe meinen Garten und den Vorgarten, da wo Steine, Zäune und so weiter drumherum sind, damit getrimmt das hat super geklappt ihr seht also ja gut das ist zwar bis zur hälfte aufgebraucht aber man kann es immer noch für kanten und so benutzen ich mache kurze unterbrechung geht weiter also äh, mit dem polycut äh, bin ich so wie mit dem durocat 52 auch sehr sehr zufrieden ich kann euch beide ans herz legen äh, den hier halt für hohe gräser gestrücke und so weiter und den einfach mal so für kanten verfeinern ja, sich für die Maschine gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Er hat Power ohne Ende. Ich habe den 200er Akku und ähm, ja, ich habe ja auch davor den heiler Heckenschere auch 86er. Und ich bin super zufrieden mit beiden, ist auf den auto mitgelieferten. Den würde ich jetzt nur benutzen, weil da Fäden drin sind. Die werde ich halt zurecht schneiden und dann äh, ne, hier rein. Äh, das geht auch ganz einfach, falls ich euch nicht gezeigt habe. Äh, einfach hier rein. Zack. Zack. Ja. Doch nicht, Zack. Ja, jetzt. Da haben wir es. Einfach stramm ziehen. Und das. Ich hab's falsch gemacht. Ich glaube. So, von der Seite rein. Genau der kommt dann hier wieder raus hast du dann einen Pfeil angegeben und ich habe es falsch gemacht Leute also so das war's ja. und davon nimmt ihr halt zwei Teile zwei solche Fäden und schiebt ihn da rein dann habt ihr das Auto gerade gar nicht nötig es funktioniert super ich zeige euch jetzt mal äh, die Trimmergebnisse wie das Ganze aussieht und zum nächsten mal ciao das Und das kommt so ja irgendwie voll spät. Also, wenn ich so... Das kommt nicht direkt. Das ist so, schade, das ich, das ich ja, das so. Ja? Das du bist du ein bisschen zu weit du, bist ein weit oh, du musst... Mit deinem, du bist zu, hoch. Ich bin zu hoch. Also, ah! So, da ja doch. ja, doch, ja doch, Zeit. Jetzt? Ich muss ja noch mal Ja, aber man die Maschine